Also, liebe Niedersachsen, nachdem ich jetzt gelesen habe, dass die ganzen Ministervögel da im Wirtschaftsministerium oder Sozialministerium von der SPD oder so, dass sie die ganzen Jahre die öffentlichen Aufträge an ihre Bekannten und Verwandten vergeben haben, anstatt dass sie das öffentlich aufschreiben, so wie sich das gehört, da habe ich mir überlegt, was die können, das kann ich auch. Also, anstatt dass der nächste Ministerpräsident öffentlich gewählt wird, ne ich hiermit meinen Schwager, den Hinek Siefkin aus Aurich, zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Zur Wahl am 15.10. braucht ihr also nicht mehr hingehen, die ist hiermit entschieden. Hinek, du machst jetzt den Job. Ach ja, der Wirtschaftsminister, das wird jetzt meine Frau, die setzt sich dann schön in den Aufsichtsrat von VW, dass mit dem Diesel beschiss, das kann ich nämlich viel besser. Und von den Boni kann die sich dann ja auch noch eine Grünpolitikerin kaufen, wenn das nötig ist. Nee. Also am 15.10. nicht zur Wahl gehen, die ist hiermit bereits entschieden, ihr könnt zu Hause bleiben und keine Ahnung, Dschungelcamp gucken oder was weiß ich. ne? So, tschüss, euer Walter Graube. Wir hätten eine bessere Idee, auf diese Schiebereien zu reagieren. Am 15.10. die Linke wählen, mindestens mit der Zweitstimme. Denn nur mit der Linken im Landtag verhinderst du fünf Jahre Schwarzgeld, äh, Gelb.